Ich begrüße Sie heute von einem Feldweg in der Nähe in Burgsolms. Nach den Ereignissen in Jerusalem haben sich auch zwei von Jesu Jüngern auf den Weg gemacht. Sie haben Jerusalem den Rücken gekehrt. Sie waren enttäuscht, sie waren frustriert, sie waren verängstigt. Sie wollten zurück nach Hause, zurück nach Emmaus, zurück in das Dorf, aus dem sie stammten. Da ging Jesus mit ihnen und sie haben ihm Ihre Frustration und ihr Leid geklagt. Aber sie erkannten nicht, dass es Jesus gewesen ist. Erst am Abend, als sie angehalten haben, Rast gemacht haben, da teilte Jesus Brot und Wein mit ihnen und da haben sie gemerkt, es ist Jesus. Jesus lebt, die Sache Jesu geht weiter, Gott wirkt auch in ihrem Leben. Die beiden Emmaus-Jünger sind ein Sinnbild für unsere Kirche geworden. Denn viele Menschen haben der Kirche den Rücken zugekehrt, genauso wie die beiden Jünger Jerusalem den Rücken zugekehrt haben. Sie wollten nur noch weg. Und für viele Menschen ist Kirche auch nur noch zum Fortlaufen. Und dafür mag es auch gute Gründe geben. Aber dann haben sie angehalten. Dann sind sie Jesus begegnet. Da kamen sie zurück zum Kern ihres Glaubens, zum eigentlichen Grund ihres Glaubens. Sie hatten eine Gottesbegegnung und spürten, Gott wirkt auch in ihrem Leben. Und dann sind sie umgekehrt. Sie sind zurückgegangen, den steilen Weg nach Jerusalem wieder hinauf. Sie wussten, Gott lebt, Jesus lebt, die Sache Jesu geht weiter. Sie sind nicht allein. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen auch, solche Gottesbegegnungen, solche Momente, in denen sie spüren, dass Gott sie begleitet. Solche wertvollen Momente, in denen sie merken können, es gibt Größeres, es gibt Wichtigeres im Leben, es gibt einen Halt. Und diesen Halt haben wir als Christen in Jesus Christus, denn er hat uns gezeigt, wie Gott wirkt und was Gott noch alles mit uns vorhat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, eine gesegnete Osterzeit, hoffentlich bis demnächst, Ihr Pfarrer Perko.